Wenn du Bedenken hast, dein Elektroauto bei schlechtem Wetter aufzuladen, brauchst du nicht. Ladestationen von Zaptec trotzen jedem Wetter. Und das mit 5 Jahren Garantie. Zaptec lädt jedes Elektroauto.